Hallo! Wir erklären Ihnen heute, wie einfach, effizient und vor allem sicher es sein kann, sein Geld in Fonds zu investieren. Anlagemöglichkeiten und Angebote für Fonddepots gibt es viele. Und auch jeder Anleger tickt natürlich anders. Deshalb ist es uns wichtig, eine wirklich clevere Lösung für alle anzubieten. Nehmen wir diese vier Personen als Beispiel für typische Anleger. Dürfen wir vorstellen, Herr Schlund Frau Flatter, Herr Sorglos und Herr Hase. Aber wir möchten nicht nur einfach Guten Tag sagen, guten Tag. sondern wollen mal sehen, was die vier mit ihrem Vermögen so anstellen. Um die Chancen am Kapitalmarkt zu nutzen, hat jeder der vier einen Teil seines Geldes in ein Fonddepot angelegt. Und natürlich möchte jeder aus dieser Anlage über die Zeit möglichst ein gutes Stück mehr machen. Im Idealfall entwickeln sich die Anlagen dabei einfach gut und man muss sich um nichts kümmern. Aber nicht immer ist das Wetter am Kapitalmarkt eitel Sonnenschein und Anleger reagieren ganz verschieden, wenn Gefahr aufzieht. Herr Hase macht sich zum Beispiel schon bei den ersten Anzeichen große Sorgen. Er kann das Unglück förmlich kommen sehen. Na, da hat aber einer ganz schnell sein Geld aus der Gefahrenzone gebracht. Schade, dass Herr Hase so früh ausgestiegen ist. Denn oft erweist sich so ein kleines Tief dann doch als falscher Alarm. Und so geht Herr Hase gerade leer aus, während die anderen sich ein wertvolles Stück Rendite sichern. Aber nicht nur wer bei vermeintlichen Gefahren zu früh das Weite sucht, verschenkt bares Geld. Manche Anleger sind auch einfach nicht aufmerksam genug bei der Sache, um auf wechselnde Situationen angemessen zu reagieren. Und wieder andere sind sich der tatsächlich aufziehenden Gefahr zwar bewusst, halten aber selbst dann extrem verbissen an ihren Anlagen fest, um ja keinen Cent Gewinnchance zu verpassen. So kann es schnell passieren, dass die Fondanlage plötzlich den Abflug macht. Und man es als Anleger erst dann bemerkt, wenn eigentlich schon fast nichts mehr zu retten ist. Auch wenn zu spät reagiert wird, sieht das Ergebnis also meist nicht allzu gut aus. Und zwar egal, ob man das Risiko einfach nicht gesehen oder unterschätzt hat. Aber Moment mal. Was hat eigentlich Herr Sorglos die ganze Zeit gemacht? Schauen wir nochmal ganz genau hin. Sein Finanzberater hat Herrn Sorglos nämlich vor kurzem geraten, sein Fondepot künftig mit dem Stop and Go Performance System managen zu lassen. Damit konnte Herr Sorglos in jeder Situation sicher sein, dass sein Depot automatisch das Richtige tut. Das heißt zum Beispiel bei vermeintlicher Gefahr nicht zu früh reagiert. Das bedeutet, dass Herr Sorglos mit seiner Anlage so lange wie möglich attraktive Rendite machen kann. Und wenn das Risiko für das Depot wirklich mal zu groß wird, dann ist Stop und Go ebenfalls zuverlässig zur Stelle merkt genau, wann der kritische Punkt erreicht ist und bringt die Anlage von Herrn Sorglos einfach rechtzeitig in Sicherheit. Das heißt, wir können zwar das Wetter am Kapitalmarkt nicht verändern, aber wenn es wirklich gefährlich wird, sorgt Stop und Go dafür, dass er Geld einfach raus aus der Gefahrenzone ist. Schließlich muss man als Anleger ja nicht überall dabei sein. Stattdessen steigt man mit Stop und Go lieber erst dann wieder aktiv ins Geschehen ein, wenn die Gefahr wirklich vorüber ist, wenn die Aussichten wieder sonnig sind und vor allem, wenn sich die Fondanlage wieder sicher lohnt. Okay, das war lustig. Aber wie hat Herr Sorglos das bitteschön gemacht? Magere Renditen und damit einhergehend große Verunsicherungen bei den Anlegern waren in den letzten Jahren keine Seltenheit. Und die Krisen am Aktienmarkt zeigen immer wieder, dass es nicht ständig nur aufwärts gehen kann. Unser Anleger Herr Sorglos hat daraus aber auch gelernt, dass eine gute Anlageperformance immer aus zwei Aspekten besteht. Chancen erhöhen und Risiko minimieren. Nur wer beides gleichzeitig im Griff hat, hat auch wirklich gute Aussichten. Ganz egal, wie die Situation am Markt gerade ist. Wie alle Anleger hat Herr Sorglos weiterhin viele gute Gründe, sein Geld so sicher und gewinnbringend wie möglich anzulegen. Beispielsweise um die eigene Immobilie zu finanzieren, um sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen, frühzeitig an die Zukunft der Kinder zu denken etwas für die Familie auf die hohe Kante zu legen oder sich die Aussichten für den eigenen Ruhestand zu verschönern. Klingt also vernünftig. Aber wie macht man das am besten? Herr Sorglos fragte zum Glück seinen Finanzberater. Und der empfahl ihm, sein Fonddepot künftig einfach mit Stop und Go zu managen. Aha, sagte er sorglos und ließ sich genauer erklären, wie das funktionieren soll. Stop ⁇ Go ist eine speziell entwickelte Software zur optimierten Performance-Steuerung von Investmentfond-Depots. Einmalig mit dem Depot verknüpft berechnet die Software für jeden gekauften Fonds kontinuierlich die passenden Ausstiegs- und Einstiegslimits. Sinkt der Kurs des Fonds unterhalb des sogenannten Stop-Limits, erkennt Stop ⁇ Go das Risiko rechtzeitig, verkauft den Fondanteil automatisch und parkt ihn in einem risikoarmen Geldmarktfonds. Sobald der Abwärtstrend vorüber ist und der Kurs das individuell vom System definierte Go-Limit überschreitet, reagiert stop und go erneut und kauft die geparkten Fondanteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limitsystems nicht nur unnötige Werteverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn, weil er die Fondsanteile günstiger zurückkauft und dann mehr Anteile in seinem Depot hat. Aber auch die Anpassung der Limitpunkte steuert Stop und Go ganz automatisch. Denn wenn der Kurs eines Fonds deutlich steigt, wäre die Fallhöhe bei einem Kursrückgang natürlich umso größer. Damit der Anleger in diesem Fall seinen Gewinn also nicht unnötig riskiert, zieht Stop and Go das Stop-Limit entsprechend nach oben. So wird sein Anteil bei Gefahr frühzeitig verkauft und die bereits erzielte Rendite überdurchschnittlich gut gesichert. Und was macht Herr Sorglos inzwischen? Der ist einfach sorglos und kümmert sich gelassen um andere Dinge, die ihm wichtig sind. Denn als sein Berater ihm das Prinzip erklärt hatte, musste er nicht lange zögern und hat sein Depot sofort auf Stop und Go umgestellt. Seither gilt auch für ihn, Chancen rauf, Risiko runter. Und das geht übrigens für jeden Anleger ganz bequem. Egal ob neues oder vorhandenes Depot, kleiner oder großer Geldbeutel, Einmalanlage oder Sparplan ab 50 Euro monatlich. Einfach bei einem unserer bundesweit über 1000 Beraterpartner informieren und schon können Sie selbst und alle, die Ihnen wichtig sind, von Stop Go für Ihre Geldanlage profitieren. So geht das also mit der wirklich cleveren Fonds-Performance. Und was er sorglos kann, können Sie auch. Mit uns und einem unserer Stop Go Berater in Ihrer Nähe.